Und trotzdem die Fortsetzung und Gnabry rutscht rein und ein sensationelles Tor. Ronaldo vorne mit drin, Jogo Jota. Der ist gut, der Ball und der Ball ist im Tor. Portugal führt. Gosens versucht es nochmal und jetzt ist der Ball drin. Kimmich wieder ein Tor. Gosens wieder vor draußen rein und Havertz. Kimmich und Gosens. Ronaldo aber. Wie ihr gerade gesehen habt, geht es gerade in der EM ganz schön krass zu. Da gerade aber ganz Europa im Fußballfieber ist, würde ich sagen, mache ich jetzt mal ein Video, das eher saisonal ist, also was zu dieser Zeit passt. Und zwar stelle ich in diesem Video alle lego Fußballsets vor, die Lego je hergestellt hat. Und ich will jetzt auch nicht so viel rumreden. Denn, ich würde sagen, wir starten einfach ins Video. Dafür machen wir einen Zeitsprung vom Jahr 2021 ins Jahr 1998. Damals hat die französische Nationalmannschaft die WM gewonnen. Zu diesem Zeitpunkt produzierte Lego dann die allerersten lego fußball -Sets. Das erste Set ist mittlerweile eigentlich echt cool. Es sind nämlich Grundplatten, die mit einem Fußballfeld bedruckt sind. Elfmeter, Mitte, alles mögliche. Auch wenn Grundplatten heutzutage so teuer sind, bringt es diese Fußballarena bzw. diese Fußballgrundplatten mittlerweile nur auf 20 Euro. Ihr werdet aber jetzt wahrscheinlich gemerkt haben, dass so eine Grundplatte ohne Fußballspieler absolut langweilig ist. Deswegen stelle ich euch jetzt die anderen Sets aus 1998 vor, denn mit dieser Grundplatte kamen noch etliche weitere Fußballsets. Okay, das nächste Set wird wahrscheinlich ziemlich lame wirken, nämlich das hier. Genau, es gibt Flutlichter mit einem Techniker in einem Fußballset. Ihr werdet wahrscheinlich später erst merken, was für einen Sinn dieses Flutlicht macht. Ich habe es auch vorhin schon ein bisschen erwähnt, aber trotzdem, ich finde die Idee, wie kommt man auf sowas? Einfach, man will sich ein Fußballstadion aufbauen und dann bekommt man so ein Flutlicht, das mittlerweile einen Wert von 80 Euro hat. An sich kein schlechtes Set, aber trotzdem einfach viel zu teuer heutzutage. Nicht kaufen. Es ist einfach Geldverschwendung. Kommen wir nun zum nächsten Set und das ist die 3413. Das ist ein relativ gutes Set. das ist halt wie beim Tippkicker. Ich weiß nicht, ob ihr Tippkicker kennt. Auf jeden Fall hat man einen Torwart, mit dem man hinten hinterm Tor interagieren kann, dass der zum Beispiel Bälle halten kann. Diese Technik wird dann halt auch hier angewandt. aber was interessant ist, ist die Rückseite des Kartons. Denn hier sieht man alle Sets von 1998 verbunden. Mit den Flutlichtern haben wir ja schon Bekanntschaft gemacht. Interessant wird es dann erst aber bei der 3409. Dieses Set ist nämlich das allererste von Lego hergestellte Fußballstadion. Mit einem OVP-Preis von 70 Euro und gebraucht sogar für 20 bis 30 Euro kann man sich das auch heutzutage noch ganz leicht kaufen. Für damalige Zeiten war das natürlich das perfekte Spielset und es waren auch genug Minifiguren dabei, dass man auch richtig Spaß haben konnte. So wie wieder diese Torwarte, die man von hinten steuern kann und auch ein Tipkick-System. Auch das nächste Set grenzt an die Reihe an und zwar ist es die 3403, eine Tribüne mit Zuschauern, sowas darf natürlich nicht fehlen beim Fußballstadion, ist es aber auch nicht so wichtig. Dieses Set muss aber auch wirklich selten sein weil ich finde im Internet keinen einzigen Anbieter, der das auch anbietet. Aber wenn man eben ein vollständiges Stadion von 1998 haben will, muss man sich das irgendwie beschaffen. Auch das nächste Set gehört zur Serie und ist damit leider auch das letzte, nämlich der Haupteingang mit der Stadion Crew. An sich ein ganz nettes Set, wenn man so einen Kamerakran dabei haben will und einfach generell einen Haupteingang für sein Stadion haben will. Für einen Preis von 40 bis 60, heutzutage, geht der Preis natürlich. Dann gab es noch einmal ein riesiges Fußballstadion, das auch mit der Baseplate kompatibel war, mit ganz vielen Spielern, und zwar wurde es von Shell gesponsert, Lego, und haben daher dann dieses Set erstellt. So, und jetzt verabschieden wir uns vom Jahr 1998, denn jetzt gehen wir gleich ins Jahr 2002 über. Tut mir leid für das unscharfe Bild, aber im Jahr 2000 ist zwischendrin noch das erste Tipp, wirkliche tipp set von Lego rausgekommen, nämlich das Goalkeeper-Training. 2002 hat dann Lego mit der tippkicker serie weitergemacht und hat dann etliche Sets produziert, wie beispielsweise hier das Goalkeeper-Training. Neben dem haben sie natürlich auch noch viel weitere tippkicker sets aufgebaut, aber die sind tatsächlich viel zu viele, um sie jetzt hier aufzuzählen. Die Idee mit diesem Tipp-Effekt ist echt cool, aber besonders bei dem Set, es hat gar nichts mal irgendwas mit Goalkeeper zu tun. Also Goalkeeper heißt auf Deutsch Torwart. Im Jahre 2002 gab es dann auch schon das erste Remake und zwar die Arena der Champions Nummer 2. Hier nochmal ein kurzer Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Remake. Kommen wir nun zu einer der meiner Meinung nach besten auf dieser Liste, nämlich hiermit die E-Sport Arena. Ich bin von diesem Set extrem begeistert, Es ist so geil, es hat so viele Funktionen, es ist so riesig, es ist gigantisch. Es hat immer noch dasselbe tipkicker system es ist einfach genial. Aber heutzutage muss man für das Ding über 500 Euro hinblättern und das mache ich auch ganz sicher nicht. Dann gab es in der Minifiguren-Serie von 2011 auch noch einen Fußballer. Mit einem Pokal in der Hand. Spricht mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht an, weil ich kann mit einem einzigen Fußballer aus einer einzigen Mannschaft äh, nichts anfangen. Auch das nächste Set wird euch jetzt wahrscheinlich nicht ansprechen, denn es ist ein Lego Friends Set, nämlich Stefanis Fußballtraining. Ja, was soll ich dazu groß sagen? Ich bin halt kein Lego Friends Sammler, deswegen kann ich da gar kein gutes Fazit abgeben. Okay, kommen wir nun zu dem. Ich klammer mal ein Set das mit Abstand, mit riesigen Abstand, mein Favorit auf dieser Liste ist. Wer 2014 schon aktiv Fußball geguckt hat, war auch dabei, als, als Deutschland das Finale in Brasilien gewonnen hat. Und was hat sich Lego dabei gedacht? Genau, Lego hat eine Serie, eine Minifiguren-Serie, zur deutschen Nationalmannschaft gemacht. Und das Beste daran ist, Deutschland ist bisher die einzige Mannschaft, die so etwas gewidmet bekommen hat. Und alle, die ihr hier gerade seht, waren in der Serie dabei. Das sind Joachim Löw, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Max Hummels, Benedikt Höwedes, Chokran Mustafi, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Thomas Müller, Toni Kroos, Sami Khedira, Andre Schürrle, Marco Reus, Christoph Kramer, Mario Götze und Max Kruse. Ich finde es gerade zu jetzigen Zeiten ziemlich genial, eine Figur dieser Serie zu haben, weil es halt einfach super saisonal passt. Und ich hoffe natürlich, wie immer, dass Deutschland die EM gewinnt, auch weil mein Tipp dieses Jahr eher auf Italien oder Spanien liegt. Und jetzt kommen wir zum letzten Set auf dieser Liste, welches ein Remake wieder ist, das genau ein Remake ist von Sachen, die... Wahrscheinlich die meisten von euch und mich nicht interessieren. Genau nämlich Stefanis Fußballtraining Teil 2 und genau wie vorhin kann ich zu diesem Set absolut gar nichts sagen. Und das war es jetzt leider auch schon mit den ganzen Fußballsets von Lego. Es sind jetzt nicht unfassbar viele, aber auf jeden Fall genug, um dieses Video zu machen. So, wenn ihr jetzt bis hierher dran geblieben seid, würde ich mich freuen, wenn ihr Hashtag WebDOEM in die Kommentare schreibt. Dann weiß ich, dass ihr bisher ja dran geblieben seid und dann werdet ihr auch im nächsten Video eingeblendet. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm ja, genau. Bis zum nächsten Video. Okay, an die absolut krass aktiven jetzt. Der es gibt jetzt einen ganz kurzen Teaser. Das nächste Video könnte eventuell ein Stop-Motion-Film sein, der eventuell auch etwas mit Fußball zu tun hat. Nur kurz am Rande, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Es ist ein relativ ganz cooles Set. Oh, ein relativ ganz cooles Set, man kennt